Andi-Merkel-Demo fällt aus. Sind die Andi-Merkel-Demonstrationen in Hamburg pass? In den sozialen Netzwerken hatten die Veranstalter schon am Wochenende wissen lassen, dass das Organisationsteam für die kommenden Wochen nicht zur Verfügung steht. Deshalb könne die geplante Demo am 7. in Hamburg nicht stattfinden. Doch nach der Absage trat ein neuer Anmelder auf, der für Montag, 20 Uhr, eine Andy-Merkel-Demo auf dem Heidi-Kabelplatz im Hauptbahnhof abhalten wollte. Tatsächlich tauchte nach Abendblatt-Informationen aber nur ein Demonstrant auf. Während der Anmelder nicht erschien. Somit war die Sache gelaufen. Dafür erschienen um 17.30 Uhr etwa 400 Menschen am Gänsemarkt, die dem Aufruf des Hamburger Bündnisses gegen rechts gefolgt waren. Der Demonstrationszug zum Hauptbahnhof war bei der Polizei angemeldet worden. Die Beamten waren mit einem Großaufgebot, darunter 300 Schaften und mehrere Wasserwerfer, vertreten. Die Demonstration verlief weitgehend friedlich und war um 20.15 Uhr offiziell beendet. Seit Monaten hatten sich am Gänsemarkt und später am Bahnhof dampte immer montags rund 200 bis 300 Gegner von Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, und deren Flüchtlingspolitik versammelt. Prominentester Redner war der Hamburger Publizist Matthias Matzusek. Gegen die Andi Merkel-Demos formierte sich eine breite Bewegung. Mehr als 100 Initiativen, Organisationen und Verbände unterstützten eine neue Art der Montagsdemonstration, und zwar gegen rechts. Neben Gewerkschaften, SPD, Grünen und Linken bekundete die Evangelische Kirche ihre Solidarität. Unter starkem Beifall der Demonstranten sagte beispielsweise FCSD.Pauli Präsident Oge Göttlich, wir wollen den Vorgestrigen keinen Platz in der Stadt überlassen weder Pegida noch Hooligans. Allem Anschein nach könnten die Gegendemonstranten ihr Ziel jetzt erreicht haben.